Ja, Das ist irgendwie besser. Ja? Aber das Drehen war lustig. Wir sollten es vielleicht nochmal drehen. Du machst jetzt eine Ansage mit Drehung. Andi. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wir drehen jetzt gerade. Ja? Für euch ein tolles Video. Oh ja. Und du auch im Kreis. Und mir wird schlecht. Halt! <lacht> Der heutige Song heißt Without Your Ghost. Ah ja. Vor langer Zeit geschrieben ist etwas rockiger geworden. Vormerste, geringfügig. geringfügig. Ich kann gleich nicht mehr gesagt Gesanglich schon durchaus eine Herausforderung, muss ich sagen. Ja, ich nehme ja nur auf, mir ist so egal. Ich trinke heute alkoholfreies Ekelgetränk aus der Schweiz. Kann man nicht trinken lassen. Ja, es ist eklig. Ich dachte es wäre sowas wie Almdudler, aber es schmeckt ganz eklig. Ja. Aber Almdudler ist auch nicht aus der Schweiz, sondern aus Österreich. Die Heizung ist glaube ich da, zu da, da zu sehen da aus. Anis von ist schon ausgezogen, die ist jetzt schon im Hotel. Eine so coole Band habe ich selten erlebt. Nein. What would I do sagen Rekordzeit 17.15 Uhr, das ist eine Dreiviertelstunde vor unserer Zeit. Wahnsinn. Andi. Haben wir ganz toll. Yeah. Na dann. Tschüss.